Stop! Schon, zeig mir dein Gesicht! Du wirst gefilmt und die Daten werden direkt auf unser Server übertragen. Deine Chance, berühmt zu werden! Du Strumpf mit Augen! Wenn du näher kommst, erkenne ich dich vielleicht! Na los, mach schon! Ende Gelände, gib die Tasche zurück! Die Pfefferkörner haben dich gestellt! Das hätte ins Auge gehen können. Danke. Ist es aber nicht. Wir halten zusammen. Los, komm. Da seid ihr ja. Habt ihr ihn erwischt? Mama, Mama, ist alles okay? Aber du blutest ja. Fühlt sich an, als wäre eine Horde Nilpferde über mich rübergetrampelt. Was ist passiert? Ein Dieb. Ich habe ihn auf frischer Tat ertappt. Er wusste, dass wir mit den Proben draußen waren. Jaswinder war alleine hier. Er hat sie einfach niedergeschlagen. Wir haben ihn von der Basis entdeckt, aber er ist uns entkommen. Hast du sein Gesicht gesehen? Ja, Swinda, was waren das für Unterlagen, die gestohlen wurden? Was stand da drin? Das geht euch gar nichts an, okay? Fangt bloß nicht wieder an, Detektiv zu spielen. Das ist kein Fall für die Pfefferkörner. Tarun! Ich mein's ernst. Und kein Wort zu irgendjemandem. Wir fahren jetzt so schnell wie möglich zurück nach Hamburg und bringen die Kopien der Unterlagen in Sicherheit. Und bis dahin will ich nicht, dass auch nur irgendetwas hiervon an die Öffentlichkeit sickert.